Ja, Servus, ich bin's, der Max. Ich bin die Maria. Genau, und ich studiere Mathematik äh, an der TU München. Ich studiere Bio am WZW. Oh, die Sonne blendet. Genau, und wir sind gerade <lacht> auf dem Weg zur U-Bahn, oder wir gehen jetzt gleich zur U-Bahn, weil ich zu einer Vorlesung nach Garching raus muss. Genau, und ich fahre nach Freising, Praktikum. Ja, Genau, also ne? wollte wir euch nur sagen, Servus! zusammen ich bin jetzt in freising am wissenschaftszentrum genau und ich habe es gleich mikrobiopraktikum bis später so, der erste Tag des Semesters und ich bin pünktlich wie immer in Garching. Ich habe mich gestern jetzt noch für die letzten Vorlesungen eingeschrieben und bin jetzt echt gespannt, wie das Semester so läuft. Ja. Ich habe jetzt Mittagspause und ich warte jetzt auf ein paar Komilitoninnen und dann gehen wir hier hinten in die Mensa. Mal gucken, was es heute gibt. Bis dann. So, erste Vorlesung ist geschafft. Ähm, den Stoff muss ich jetzt erstmal verdauen. War schon heavy. Ähm, deshalb gehe ich jetzt erstmal das Essen in die Mensa. Und äh, das wird schon. So, mein Praktikum ist vorbei. Ähm ich gehe jetzt dann gleich noch hier in die Bibliothek und werde ein bisschen lernen. Genau, und dann geht es morgen wieder weiter. So, eigentlich habe ich schon aus, aber ich schaue jetzt noch kurz im TUM Sprachenzentrum vorbei, um mich zu erkundigen, wie es aussieht mit dem Italienischkurs. Ich möchte nämlich nächstes Semester ein Auslandssemester machen. Genau. So, der Tag ist vorbei. Ich gehe jetzt noch zum Hochschulsport. Ein bisschen Gymnastik machen. Genau.